Die Hirten kommen in Bethlehem an, im Stall. Dort finden sie Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Die Hirten erzählen, was ihnen der Engel von dem Kind gesagt hat. Und die dabei sind, staunen über diese Erzählung. Maria aber nimmt alles tief in ihr Herzen hinein. Dann kehren die Hirten zurück zu ihren Tieren. Sie danken Gott für das, was sie gehört und gesehen haben. <lacht>